Salut, c'est j'espère que vous allez bien. Hallo, meine Lieben, ich bin Sajoa. Ich hoffe, es geht euch gut. Sagen wir beaucoup de oder beaucoup de. Wenn du das wissen möchtest, dann bleibe dran. <musik> Wenn wir den folgenden Satz, er hat viele Bücher ins Französische, übersetzen wollen, dann sagen wir nicht Il a beaucoup de livres. Nein, das Mengenadverb beaucoup de bleibt immer unverändert, auch wenn darauf ein Nomen im Plural folgt. Deswegen sagen wir immer Il a beaucoup de livres. Und nicht, il a beaucoup de livres. Das Nomen livre ist hier in der Mehrzahl, aber trotzdem sagen wir nicht, beaucoup de livres, sonst wäre es falsch. Diese Regel gilt auch für das Mengenadverb plein de, eine Menge, filet, Exemple. J'ai plein de chaussures, ich habe eine Menge Schuhe. Hier bleibt das Wort de auch unverändert, obwohl danach die Schuhe, die Chaussure, in der Mehrzahl ist. Und genauso, wenn wir die Konstruktion Combien de, also wie viel, benutzen, müssen wir diese Regel beachten. Wir sagen zum Beispiel Combien de Baguettes est-ce que tu achètes? Wie viele Baguettes kaufst du? Und nicht Combien de Baguettes est-ce que tu achètes? Auch wenn Baguette hier in der Mehrzahl ist, diese Regel gilt auch für die Mengenadverbien wie trop de, zu viel, un peu de, ein bisschen, etwas, peu de, wenig, assez de, genug. Wenn nach all diesen Mengenadverbien ein Wort kommt, das mit einem Vokal oder einem stummen H anfängt, dann müssen wir apostrophieren. Beispiel: Ich habe wenige Freunde auf Französisch. Man kann sagen: J'ai peu de Copains oder wenn man das Wort ami statt copain nimmt, dann sagt man nicht j'ai peu de Ami", sondern j'ai peu d'amis. Warum? Weil sonst zwei Vokale aufeinander treffen. Im Französischen ist es so, dass wenn der Vokal vom ersten Wort ein E, ein A oder in seltenen Fällen auch ein I ist und auf einen anderen Vokal, hier kann der andere Vokal ein E, ein O, ein I, oder ein U sein. Also, wenn ein E, ein A oder ein I vom ersten Wort auf ein anderes Vokal E, A, O, I, U vom zweiten Wort trifft, dann müssen wir das erste Wort apostrophieren. Das heißt, in unserem konkreten Beispiel hier Je peux de ami, das können wir nicht so lassen. Wir entfernen das E von de und ersetzen es durch einen Apostroph. Encore ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Wir übersetzen den Satz Es gibt viele Schüler im Hof. Wir sagen nicht Il y a beaucoup d'élèves dans la cour. Sondern Il y a beaucoup d'élèves dans la cour. Weil wir hier wieder das e von de entfernen und es durch einen Apostroph ersetzen. Und, eine letzte Sache noch, es ist nicht so, dass wir «beaucoup de» nie im Französischen sagen. Das sagen wir schon, aber diese Konstruktion bedeutet dann «viele von den» und wir haben generell eine Ergänzung dazu, meistens in Form eines Relativsatzes. Exemple. On a mangé beaucoup de cerises qui sont sur la table. Wir haben viele von den Kirschen gegessen, die auf dem Tisch sind. Also es gibt sehr viele Kirschen auf dem Tisch und davon haben wir eine große Menge gegessen. Encore un exemple, noch ein Beispiel. Beaucoup de films que j'ai vu sont intéressants. Viele von den Filmen, die ich gesehen habe, sind interessant. Ich habe eine große Anzahl von Filmen gesehen und davon ist eine bestimmte Menge interessant. Wenn man aber meint viel oder viele, ohne die Worte von den, dann muss man beaucoup de sagen. Das haben wir in den Beispielen. Il y a beaucoup de livres. Er hat viele Bücher. Und il y a beaucoup d'élèves dans la cour. Es gibt viele Schüler im Hof gesehen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und gerne kannst du das Video teilen. On demande un canal abonnez abonner. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.